Adjektive Schautafel Wer oder was? Das ist der helle Baum. Das ist die neue Schule. Das ist der dunkle Strauch. Das ist die höhe Pflanze. Das ist das weiche Gras. Das ist der duftende Lavandel. Das ist der tolle Füllfand. Wessen Genitiv. Das Blatt des hellen Baumes ist grün. Die Farbe der neuen Schule ist blau. Das Blatt des dunklen Strauches ist abgefallen. Die Form der höhenpflanze ist länglich. Die Flache des weichen Grases ist klein. Der Geruch des duftenden Lavandels ist süß. Das Holz des tollen Füllfades ist Morsch. Ich sitze vor dem hellen Strauch. Ich sitze vor einem hellen Strauch. Der Garten befindet sich neben der neuen Schule. Der Vogel nisst in dem dunklen Strauch. Der Vogel nisst in einem dunklen Strauch. Die Katze versteckt sich unter der Höhenpflanze. Die Katze versteckt sich unter einer Höhenpflanze. Die Bäume stehen in dem weichen Gras. Der Fülfad liegt neben dem duftenden Lavendel. Der Lavendel ist neben dem tollen Fülfad. Wer oder was? Akkusativ. Ich kaufe den hellen Strauch. Ich kaufe einen hellen Strauch. Wir freuen uns über die neue Schule. Ich schneide den dunklen Strauch. Ich schneide einen dunklen Strauch. Ich setze die Höhe Pflanze Ich setze eine Höhe Pflanze. Ich schneide das weiche Gras. Ich pflanze den duftenden Lavandel. Ich pflanze einen duftenden Lavandel. Ich probiere den tollen Füllfad aus.